Bob Dylan wurde am 24. Mai 1941 als Robert Allen Zimmermann in Duluth, Minnesota, USA, als Sohn russisch-jüdischer Immigranten geboren Sein Vater, Abraham Zimmermann, war Waschmaschinenhändler und seine Mutter Beatrice Hausfrau Das Klavierspiel lernte er noch in seiner Kindheit, ehe er zur Gitarre wechselte. Nach der Schule nahm Dylan ein Studium auf, das er jedoch bald abbrach, um sich auf Wanderschaft durch Minnesota, Kansas und Dakota zu begeben. In New York geriet er bald in die beginnende Folkrock-Bewegung zu deren führendem Vertreter er sich entwickelte. 1961 erhielt er seinen ersten Plattenvertrag. 1962 erschien die LP Bob Dylan mit Songs wie "Blowin' in the Wind", errang der autodidaktische Musiker Gesang, Gitarre, Mundharmonika, Keyboards, Weltruhm. Ab 1965 wurde Dylan in seiner Musik rockiger. Er schrieb nun Mr. Temperin Man, Laika Rolling Stone und It's All Over Now Baby Blue 1966 verunglückte er schwer mit einem Motorrad. Seine Songs beschäftigten sich mit Drogen und dem Aufbruch der Jugend Er galt als Träumer und Poet, als typischer Vertreter der um sich greifenden Hippie-Bewegung 1966 zog sich Dylan für einige Jahre zurück, um neue Songs zu schreiben. Es entstanden Mighty Quinn und andere Stücke, die später durch Musiker wie etwa Manfred Mann zu Hits gemacht werden sollten 1968 brachte Bob Dylan ein Country-Album auf den Markt, John Wesley Harding erhielt, im Gegensatz zum Nachfolger Self-Portrait 1970, noch gute Kritiken. Im Jahr 1969 wurde Dylans Sohn Jakob geboren, der später mit seiner Band Woolflowers weltweiten Erfolg feierte. Anfang der 1970er Jahre veröffentlichte Dylan sein Buch Terence Schelle, das 1971 Platz 7 in der Bestsellerliste des Time-Magazins erreichte. Dylan war auch im Film zu sehen, 1972 spielte er im Hollywood-Streifen Bad Garrett and Billy the Kid. Auch lieferte er mit Nakim an Heavens Door die Filmmusik. Nachdem sich Dylan acht Jahre aus dem Tourneegeschäft zurückgezogen hatte, kündigte er Ende 1973 eine neue Tournee an, die innerhalb einer Stunde ausverkauft war. Für rund 660.000 Plätze interessierten sich über 5 Millionen Menschen. In den Jahren 1974-75 führte ihn eine Konzertreise durch die USA. 1976 gab Dylan zwei Konzerte, um den Revisionsprozess für den Boxer Rubin Carter zu finanzieren, der erst 1985 freigelassen wurde, nachdem er 19 Jahre unschuldig hinter Gittern verbringen musste Dylans Frau Sarah Launce trennte sich 1977 von ihm, wobei sie eine Millionenabfindung und das Sorgerecht für die fünf Kinder bekam 1978 bekehrte sich Dylan zu den wiedergeborenen Christen. Die religiöse Hinwendung schlug sich von 1979 bis 1981 in drei seiner Alben nieder, die aus religiösem Gesang und Gospelbegleitung bestanden. Für den Song You Wrote to Saw Somebody bekam er einen Grammy als bester Rocksänger. In den 1980er-Jahren wandte sich der Musiker wieder weltlicheren Themen zu. Wahre Konzertmarathons hielt Dylan in den 1990er-Jahren ab 1990 wurde Dylan mit der höchsten französischen Kulturauszeichnung, dem Ordre des Arts et des Lettres, ausgezeichnet Im selben Jahr gab er eine Konzerttournee in Deutschland. Ein Jahr später ehrte man sein Lebenswerk mit einem Grammy. 1992 gab er ein Jubiläumskonzert im New York Madison Square Garden. Von 1995 bis 1998 erhielt er insgesamt vier weitere Grammys Zu seinem 30-jährigen Bühnenjubiläum trat Dylan 1992 gemeinsam mit George Harrison, Eric Clapton, Neil Young und anderen im New Yorker Madison Square Garden auf. Im Jahr 1995 spielte er eine unplugged session für MTV ein und trat beim Tributkonzert zum 80%. Geburtstag von Frank Sinatra auf. 1997 erschien Bob Dylans Album Time Out of Mind, mit dem er einen weiteren unerwarteten Erfolg erzielte. Kritiker lobten das Album in höchstem Maße. Im Mai 1997 musste Dylan im Krankenhaus wegen Histoplasmose behandelt werden, der sogenannten Höhlenkrankheit, ein Pilzgefall der Höhle. Doch bereits im August spielte er auf dem eucharistischen Weltkongress in Bologna, Italien, für Papst Johannes Paul II. Zu seinem 60. Geburtstag veröffentlichte seine Plattenfirma Columbia 2001 das Album Live 1961, 2000, das elf seltene Konzertmitschnitte aus diesen Jahren enthält. Im Jahr 2003 erschien der Spielfilm Masked and Anonymous, für den Dylan zusammen mit Larry Charles das Drehbuch schrieb und die Hauptrolle übernahm. Im Oktober 2004 erschien der erste Teil seiner auf drei Teile angelegten Autobiografie Chronicles, Volume 1. Im August 2006 erschien Dylans 32. Studioalbum Modern Times. Am 8. April 2008 wurde ihm der Pulitzer Sonderpreises für seine lyrischen Kompositionen zugesprochen 2012 wurde Dylan mit der Presidential Medal of Frieden ausgezeichnet. Am 13. Oktober 2016 gab die Schwedische Akademie bekannt dass Dylan als erstem Singer-Songwriter den Nobelpreis für Literatur für seine poetischen Neuschöpfungen in der großen amerikanischen Songtradition erhält.